Talks. Der wird nur einmal gewaschen. Ich habe noch ein bisschen Farbe an den Fingernägeln. Unsere tollen Küstlerinnen-Crew, der Rip-off-Crew. Hey, jetzt wollen wir aber das Ganze haben und wollen das schön haben. Können Sie es nicht woanders zum ersten Mal machen? Ihr macht das ja wirklich äh, Jetzt wird nur Luftschlösser bauen. Ein Riesenturm, der bemalt wird und Strom produzieren soll. Das kann doch nicht sein, wer finanziert das? Wenn wir den, also den Menschen, den wir angeschaut haben. Energiegemeinschaften. Der Turm selber wird dann zum Dorf werden, dass die Menschen Lust haben auf die man stützt. Wir machen ihn zu eurem Turm, zu Wahrzeichen der Zukunft. Mood Talks. Powered by Die Mutmacherei.